Wir machen es insofern nicht ganz einfach, weil jetzt äh, so ein nahtloser Übergang ist und das hat in der Tat etwas, ähm, naja, Bruchhaftes. Ich würde euch gleichwohl, euch und Sie bitten, ein bisschen den bilateralen Gesprächsteil zu reduzieren, damit wir für den vierten und vorletzten Teil der heutigen Veranstaltung bei dem vielleicht, zumindest im Titel zum ersten Mal, etwas expliziter Sozialismus auftaucht und Sozialismus und Novemberrevolution und Rosa Luxemburg, ich glaube, da sollten wir ein bisschen genauer hinschauen. Der vorletzte Teil, wir hatten den ersten Teil mit Klaus Lederer und Katrin Röckler. Auf Klaus Lederer würde ich gerne gleich noch mal ganz kurz zurückkommen. Wir hatten den Film, die Diskussion mit der Filmemacherin, mit Jörn Schüttrumpf. Wir hatten eben das künstlerische Intermezzo und wir haben nachher dann noch drei Konzertteile. 100 Jahre Ermordung großer Luxemburgs, wir haben es ja als Hommage und trotz allem als Ermutigung definiert. Insofern würde ich euch als Mitdiskutierende auch bitten, dass wir bei allem... Zustand der Welt und des Kapitalismus vielleicht immer auch ein bisschen danach schauen, wo sind denn Ansatzpunkte für etwas Ermutigendes und vor allem würde ich gerne auch, dass wir darüber reden, vor allem im zweiten Teil des gespräches was sind denn über den Kapitalismus hinausweisende Perspektiven, denn ich glaube, man kann nicht über Rosa Luxemburg reden, ohne eine kapitalismusüberschreitende Form sich vorzustellen. Ausdrücklich ist erlaubt, Kritik an Rosa Luxemburg zu haben. Es ist sogar erlaubt zu sagen, dass Rosa Luxemburg vielleicht nicht die zentrale Person oder Biografie der eigenen politischen Sozialisierung war. Ich gestehe, dass ich mir das im Marx-Jahr auch erlaubt habe zu sagen. In Bezug auf Marx bei Luxemburg träfe es weniger zu. Wir sitzen hier zu viert und das heißt, ich muss gleich am Anfang unsere eigentlich angekündigten britischen Gäste und Genossen entschuldigen. Wir hatten ursprünglich vor, John Trickett hier zu haben, Katja Kipping kennt ihn gut, ein Abgeordneter, enger Verbündeter von Jeremy Corbyn in der Labour Party. Manche haben mitbekommen, dass die Briten gerade so eine gewisse gesellschaftliche Debatte führen, aus der Sie noch nicht richtig heraus wissen. Ich sage das ohne Häme, weil ich möchte nicht in der Haut unser Kollegen und Genossen der Labour Party stecken, denn das Ganze ist ausgesprochen schwierig und ich fürchte, zu fragen, was Rosa dazu gesagt hätte, würde Ihnen auch nur begrenzt helfen. Es ist trotzdem sehr schade, weil gerade John Trickett, den wir hier hatten, nicht nur explizit sich auf Rosa Luxemburg bezieht, sondern auch eine wirklich die Tradition der Arbeiterbewegung auch selbst noch verkörpert und das wäre vielleicht ein Stichwort, das wir heute aufnehmen. Ich freue mich aber, dass ihr da seid. Ihr seid eben schon kurz vorgestellt worden. Daniela Dahn, die dann auch gleich äh, den Auftakt macht. Daniela war und ist Journalistin und Publizistin sowohl in der DDR als auch in der Bundesrepublik. Sie schreibt unter anderem, du hast jetzt gerade einen Text über Rosa Luxemburg und das Denken über Sozialismus, wenn du es auch etwas kritisch siehst, das wirst du vielleicht gleich noch sagen, in der Gegenwart bei Jüngeren geschrieben, im Freitag. Du schreibst für Ossetzky und anderes und du hast vor, ich glaube, fünf Jahren das Buch Wir sind der Staat geschrieben und gesagt und beschäftigst dich generell sehr viel mit der Frage von unzureichender Repräsentation im klassischen Parlamentarismus und auch mit Eigentumsfragen. All das hat mit der Novemberrevolution in Luxemburg einiges zu tun. Herzlich willkommen, Daniela Dahn. Der Kipping ist seit 2012 Co-Parteivorsitzende der Linken und seit 2005 Bundestagsabgeordnete. Du hast mit auf den Weg gebracht ein Magazin, Prager Frühling, was ja einen Bogen schlägt, den wir auch in diesem Jahr, im letzten und in diesem Jahr manchmal zu schlagen versucht haben, den von 1918 zu 68. Können wir vielleicht nachher auch noch mal dazu kommen? Du hast. Ganz stark das Thema Emanzipation, auch unter dem Gesichtspunkt Sozialpolitik, Kampf gegen Repression, Hartz IV. Und du bist, wir haben, ich habe das schon gesagt, auch relativ stark jetzt im Gespräch mit Akteurinnen und Akteuren der britischen Labour Party. Also herzlich willkommen, Katja Kipping Sherry Türkmann ist Soziologin, das wurde schon gesagt, und Aktivistin, aber nicht mehr schwerpunktmäßig, hast du mich gerade informiert, in Gießen tätig, sondern schwerpunktmäßig jetzt an der Alice Salomon Hochschule hier in Berlin. Du bist vor allem oder arbeitest an der Schnittstelle, ich habe ehrlich gesagt dein Promotionsthema nur auf Englisch gefunden, aber ich lese es trotzdem so vor. Is there a migrant class, labor division, racism and migration in Germany? Also die Frage tatsächlich, die du auch in vielen Artikeln in Analyse und Kritik in der Jungle wird und anderswo behandelt hast zum Verhältnis von oder sozusagen der migrantischen Zusammensetzung der Arbeiterklasse und auch des Verhältnisses von Gesellschaft der vielen und klassischer Diskussion über Arbeiterklasse und auch ein Stichwort, was ich heute gerne auch noch aufrufen würde, Geschlechterverhältnisse, Feminismus, unter anderem bist du auch International, äh, international Women's Space aktiv und in anderen Zusammenhängen, also herzlich willkommen. Wir haben uns das so in drei Runden vorgestellt, ob das aufgeht werden wir sehen, aber wir versuchen es einfach mal und der erste Teil ist ja relativ vorhersehbar, insofern war das ja mit der Anmoderation schon richtig. Wir reden kurz vor dem 100. Todestag von Rosa Luxemburg, wir reden über Rosa Luxemburg, insofern im ersten Teil an jede von euch die Frage, welchen Stellenwert hat Rosa Luxemburg wann für euch gehabt für politisches Denken oder in anderen Aspekten? Wie gesagt, es ist auch erlaubt zu sagen, dass es kein so zentraler war, aber vielleicht ist es doch so gewesen. Ja, ich würde auch nicht behaupten, dass sie also eine ganz zentrale Figur in meinem Denken war. Luxemburg war ja in der DDR eine Ikone. Straßen hießen nach ihr, Plätze, man sang Lieder für sie, es gab die große Demo, aber wie Ikonen das so an sich haben, so genau wusste man eigentlich als Jugendliche zumindest nicht, was sie wollte und ich erinnere mich aber sehr gut, dass in meiner Studentenzeit Mitte der 70er Jahre dann Band 4 ihrer Werke erschienen, mit dem bis dahin doch weitgehend unbekannten Text über die russische Revolution und das war schon eine kleine Situation, das haben wir dann schon auch sehr diskutiert, also plötzlich durfte man Lenin kritisieren und darüber reden und plötzlich wurde über Demokratie gesprochen und was ist denn das mit dieser Diktatur des Proletariats? Zu Rosas Zeiten, vor faschistischen Zeiten war dieser Begriff offenbar noch nicht so Diskriminiert, dass sie noch versuchte, ihn sozusagen zu erklären, also Diktatur als besondere und eigentlich beste Form der sozialistischen Demokratie. Das gab natürlich unheimlich Gesprächsstoff und für uns als Journalistikstudenten war natürlich ganz wichtig auch ihr Pochen auf Pressefreiheit, auf Meinungsfreiheit. Ich meine, das hatte Marx auch schon gesagt, Alle, jeder Sozialismus, die bürgerlichen Freiheiten sind das Mindeste, auf das aufzubauen ist. Aber, dass das nun noch mal so deutlich gesagt wurde, machte ja doch auch sehr deutlich eine Kluft zur Realität, in der wir lebten. Also dieses ähm, Slogan von Rosa, laut sagen, was ist, das hatte sich inzwischen der Spiegel angeeignet und bei uns wurde durchaus nicht immer laut gesagt, was ist und das war natürlich eine Art Ansporn. Ich will auch nicht behaupten, dass, dass ich dann immer laut gesagt habe, was ist, aber in der Lautstärke, über die ich glaubte, äh, verfügen zu können, habe ich mich darum bemüht, ähm, auch wenn es um Widersprüche ging. Also es war durchaus nicht so, dass wir alles verstanden haben, vielleicht bis heute nicht. Also ähm, Rosa Luxemburg hat ja... Also, neben der Demokratiefrage immer sehr stark, du sagtest es schon, auch die Eigentumsfrage behandelt, hat sehr stark Kritik an der Russischen Revolution geübt, dass man von den adligen Großgrundbesitz erstmal zum Kleinbauerntum zurückging, sagte, da schafft man sich unnötig Feinde des Sozialismus, man hätte eigentlich gleich zu Großkolchosen oder weiß ich, volkseigenen Gütern äh, übergehen müssen. Es klingt eigentlich logisch, aber. Es wurde nicht wirklich diskutiert und ob es möglich gewesen wäre, weiß ich bis heute nicht, aber war eine sehr interessante Idee. Ähm, dann wiederum hat sie gesagt, also, dass äh, Lenin ähm, ermöglicht hat, dass die Nationen auch äh, zurücktreten können aus dem, aus dem Verbund. Also die Baltischen, die Ukraine, Finnland und so, das wäre ein völlig unnötiges Zugeständnis gewesen. Also da macht sie eigentlich eine Reduktion von Demokratie. Also sie war immer auch mit Widersprüchen verbunden. Und ich muss sagen, als dann die Wende kam und ich sozusagen auch erstmalig am eigenen Leibe kapitalistische Funktionslogik erlebte, bin ich ihr eigentlich immer näher gekommen und in meinem Denken eigentlich auch radikaler geworden, was das betrifft? Also, je älter ich werde, je eine demokratische Radikalität habe ich mir, glaube ich, dann erlaubt. Vielen Dank. <lacht> Meine ersten Begegnungen mit Schriften von Rosa fanden statt in Form eines kleinen Büchleins, wo ihre Briefe, die sie aus dem Gefängnis herausgeschrieben hat, drin veröffentlicht waren. Und es war so, bevor ich ihre Theorie irgendwie mir aneignen konnte als ganz junges, als junges Mädchen, bin ich auf ihr enormes Mitgefühl gestoßen. Da gibt es diese Beschreibungen, wie sie über das Leid der Wasserbüffel verzweifelt, wie die Vögel, wie sie dies mitnimmt und wie sie ihren Freundinnen gegenüber, die auch teilweise draußen sind, da einen Wärmestrom entgegensendet und dass man in so einer fast hoffnungslosen Situation äh, übermächtige Feinde, sie sitzt selber im Gefängnis und trotz alledem so voller Menschlichkeit und Zuversicht, das fand ich schwer beeindruckend und ich glaube, ich konnte damals noch nichts mit dem Begriff Feminismus im Anfang, aber ich spürte schon ganz intuitiv, dass die Art und Weise, wie sie dort heldenhaft wirkt, ganz anders ist als das, was ich so als klassische Heldenbilder, Kindheit in der DDR hatte, also den in Granit gehauenen Thälmann und dagegen diese Briefe von Rosa, da war irgendwas ganz anders und ich merkte, dass mich Letzteres viel mehr ansprach als die ganz klassisch kämpferische Pose. Und weil nur die Frage ist, wer war jetzt die zentrale Person bei der eigenen Politisierung, das war vielleicht bei mir etwas ungewöhnlich, gar nicht zuallererst eine Politikerin, sondern ähm, die Romane und äh, Werke von Christa Wolf haben unglaublich meine äh, Jugend geprägt. Ähm, und da gibt es auch einen Bezug sogar, interessanterweise, weil ähm, Christa Wolf hat irgendwann mal erzählt, wie schwer es ihr gefallen ist, sich klassische, also die Sagen der Antike anzueignen, weil da halt irgendwie seitenweise Beschreibung über das Schild, also einer Waffe eines Mannes von Achils ist und dass sie das nie angesprochen hat. Und dann hat sie aber anhand der Geschichte ja von Kassandra den Kampf um Troja aufgearbeitet und auf einmal war das eine Art Geschichte zu erzählen, wo ich drin war, wo ich mitgegangen bin, da spürte ich Leben und Leidenschaften und habe ich zum ersten Mal, noch bevor ich Feminismus wahrscheinlich schreiben konnte, gespürt, Mensch, es gibt unterschiedliche Arten, Geschichten zu erzählen. Und das war mein erster Schub und Zugang zu Rosa Luxemburg. Dass ich dann später mir den Reichtum ihrer theoretischen Schriften erschließen oder mich dem annähern konnte, verdanke ich einer anderen Frau, nämlich Frigga Haug, feministische Marxistin, marxistische Feministin, die ja sehr viel der Schriften aufgearbeitet hat und durch die es mir auch möglich war, ein paar Sachen zu übersetzen. Weil wenn man jetzt anfängt, also... Ich habe gerade das Zitat „Die Erwiderung auf Trotzki“ gelesen. Da kann man ja mit jeder Vokabel was anfangen. Es gibt ja andere Texte. Da findet man Begriffe, wo man heute erst mal ein Problem hat. Also es beginnt ja damit, wenn sie über die Sozialdemokratie schreibt und wenn ich dann heute so die Sozialdemokratie von heute vor meinem Auge habe, da merkt man, irgendwas passt nicht, da reibt sich was. Und das sage ich jetzt ohne Heme zur SPD, sondern einfach als Beschreibung. Oder dann hat sie so Begriffe wie Endziel, das sind natürlich welche, die man nach dem Holocaust nicht mehr verwenden kann, die muss man sich heute mit unserem heutigen historischen Wissen etwas anders übersetzen. Aber wenn man das einmal verstanden hat, dass man manche Begriffe, weil wir ein paar Jahrzehnte mehr historisches Wissen haben, anders übersetzen muss, bietet sie unglaublich viel. Und das Erste beginnt damit, würde ich sagen, dass ihre Schriften, immunisieren gegen die heute, manchmal auch unter Linken, so moderne intellektuellen Feindlichkeit. Frigga Haug arbeitet das so schön in ihrem Buch die Kunst der Politik heraus. Sozialistische Praxis ist immer eine Gratwanderung. Und es gibt zwei Dinge, die man vermeiden muss. Folgenloses Theoretisieren einerseits und blinde, planlose Praxis andererseits. Erst das zusammenzubringen, das Reflektieren und die Praxis, das eingreifende Denken, da entsteht sozialistische Intervention, war für mich eine ganz wichtige Erkenntnis. Das zweite, was mir sehr wichtig war, ein Text, das ist natürlich der Begriff, den sie geprägt hat, die revolutionäre Realpolitik. Wir streiten auch noch unter uns oft, wie wir das genau anwenden können. Sie hat es ja damals der Sozialdemokratie auch in Abhandlungen zum Parlamentarismus ein Stammbuch geschrieben, dass man sagt, Aufgabe der Sozialdemokratie, ich würde es mir heute übersetzen, mit einer sozialistischen Partei ist es, unter den gegebenen Umständen immer auch die bestmögliche Veränderung rauszuholen. Ich sage es mal so, für mich heute übersetzt, um jeden Euro mehr für Hartz IV und zum Schutz vor Armut zu kämpfen, und zugleich darauf hinzuweisen, dass die kapitalistische Produktionsweise notwendige Begrenzung aufsetzt und dass du im Rahmen dieser Produktionsweise manche Probleme nicht lösen kannst. Aber das nicht als Ausrede zu nehmen, dass man heute und hier nichts ändert, sondern das immer zusammenzubringen. Also eben nicht im Hamsterlaufrad der Alltagskämpfe sich zu verausgaben, immer schneller sich zu rennen, total gestresst zu sein und sich zu wundern, warum man politisch nicht vorankommt, sondern immer wieder jeden Schritt in Verbindung zu stellen mit dem Fernseher, und das heißt halt, du musst den Unterdrückungszusammenhang als Ganzes ansprechen. So verstanden revolutionäre Realpolitik, das ist ein echt großer Anspruch ähm, und da hat mir also das ist für mich eine echte Orientierung. Ja, meine erste Begegnung, ich würde jetzt im Nachhinein tatsächlich sagen, meine erste möglicherweise heroische Rosa Luxemburg, die ich, der ich begegnet bin, eine verklärte Rosa Luxemburg, der ich begegnet bin, ist tatsächlich im Aktivismus, also im migrantischen Aktivismus in den 90er, Mitte, Ende der 90er Jahren, in der Diaspora, also hier in Deutschland im Ruhrgebiet, begegnet. Äh, damals habe ich immer wieder eine Büste in den Wohnungen der ähm, sozialistischen ähm, Aktivistinnen und Aktivisten gesehen. Ich damals noch relativ oder sehr jung als Schülerin, ähm, konnte mir aber kein ähm, Bild näher, dann in den sogenannten Arbeiterinnen- und Arbeitervereinen, in den sozialistischen, migrantischen ähm, Kulturvereinen, so wie sie damals genannt waren, tatsächlich sich auch nennen mussten, weil es auch um ein Versteckspiel ging. Migrantischer Aktivismus war aufgrund der Ausländergesetzgebung radikaler sozialistischer Aktivismus ähm, nicht gerne gesehen, viele waren äh, von Abschiebungen bedroht, sofern sie sozusagen den Behörden der Polizei auffällig wurden. Und in diesen Zusammenhängen habe ich immer wieder diese Büste gesehen, allerdings wurde sie nicht diskutiert, weil es tatsächlich ähm, stärker leninistisch organisierte Richtig, also es waren stärker leninistisch organisierte Gruppen, Maoistisch leninistisch organisierte Gruppen und wir wissen ja, selbst in der Sowjetunion wurde Rosa, wird Rosa tatsächlich nach wie vor sehr marginal rezipiert. Also es gibt sozusagen seit, ich glaube, zehn Jahren, könnte man sagen, eine Relektüre von Rosa Luxemburg und ich habe mich, allerdings gab es damals auch schon autonome migrantische Frauenvereine, die sich sehr explizit auf Rosa Luxemburg bezogen haben und wegen der fehlenden Lektüre konnte er erst einmal nicht sozusagen sich damit auseinandergesetzt werden, was tatsächlich Rosa Luxemburg für die Bewegung bedeutet hat. Das hat sich natürlich nachher im Studium, insbesondere eben in den kapitalismuskritischen, neomarxistischen, feministischen, aber auch antirassistischen Seminaren, für mich verändert. In dem Zusammenhang stand dann die Akkumulation des Kapitals ganz vorne von Rosa Luxemburg ähm, damit hat sich dann auch eine migrationskritische ähm, Rezeption von Rosa Luxemburg tatsächlich ermöglicht, weil wir mit der, oder dann über die feministische Rezeption Luxemburgs, Beispiel Maria Mies, Bielefelder, feministische Arbeitsforschung, aber auch internationalpolitische Arbeitsforschung, also Maria Mies und ihre Rezeption in dem Zusammenhang war sehr wichtig eine tatsächlich ähm, geschlechtertheoretisches Weiterdenken der Landnahmetheorie von Luxemburg. Allerdings kam dann natürlich auch über die ursprüngliche Akkumulation in ihre kleineren Schriften die Krise der Sozialdemokratie, in der sie sich lang und ausführlich tatsächlich in einem großen Kapitel mit der Türkei und dem beginnenden Nationalismus, also das ist ein so interessantes Kapitel, ähm, Rosa Luxemburg schreibt dieses ähm, Heft im Gefängnis, 1914, 1915 und in diesem Kapitel gibt es schon, in dem Buch gibt es schon das Kapitel eben zur Türkei und sie visiert beziehungsweise antizipiert dort die kommenden jungtürkischen Nationalismen. So, das hat uns damals tatsächlich sehr imponiert und in diesem ganzen Zusammenhang gibt es die große Klammer der Internationalismus, Rosa Luxemburg, also der ernst gemeinte in ihrem Leben tatsächlich von Anfang bis zum Ende konsequent, nicht nur in, ihren, ähm, in ihrer Politik, sondern auch in ihren Schriften, konsequent durchdachte, systematisch durchentwickelte Internationalismus, den sie auch gegen Lenin, dann, ähm, das hatten, hattest du ja gerade angesprochen, den sie auch gegen Lenin und die Autonomie beziehungsweise die Nationenansprüche, denn, oder ich weiß, ich habe die Schrift gerade nicht präsent, ähm, ich schaue es mir gerade nochmal an, ähm, verteidigt hat. So. Und das ist sozusagen die Krammer, also die Frage, wie kann man Landnahme-Theorie nach Rosa Luxemburg begreifen, wie kann man die Frage Nationalismus in der Linken, aber auch Internationalismus, also radikaler Internationalismus in der sozialistischen Bewegungen begreifen und nachdem ich das sozusagen in der ja im universitären bildungsbürgerlichen Umfeld aber dann natürlich auch im Aktivismus später wissenschaftlich rezipieren und systematisieren konnte war klar warum Rosa Luxemburg-Wüste eigentlich in den migrantischen Büros in den migrantischen Vereinen sozusagen ähm, immer mit dabei war. Vielen Dank. Jetzt habt ihr eigentlich schon ganz viele zentrale Stichworte hingelegt, das ist die Nationalitätenfrage, da sind wir als Rosa-Luxemburg-Stiftung natürlich in besonderer Weise daran interessiert. Erstens, wir haben das heute Mittag schon kurz genannt, weil unser... In Polen arbeiten der Kollege Holger Polle, diese ähm, Schrift zu Nationalitätenfrage und Autonomie ähm, herausgebracht hat und tatsächlich auch nochmal in einen anderen Kontext gesetzt hat, der polnischen sozialistischen äh, Bewegung innerhalb des russischen Reiches. Also die Nationalitätenfrage, glaube ich, sollten wir uns nochmal vornehmen, weil sie ist natürlich eine, die in den letzten 100 Jahren auch in verschiedenen linken Strömungen immer wieder große Relevanz hatte, das zweite der Internationalismus, du hast in einem anderen Kontext kürzlich das auch nochmal als ein ganz starkes Element herausgestellt und tatsächlich auch nochmal die Frage, auch wenn es keine Begrifflichkeit bei Luxemburg ist, Feminismus, Klaus Leder hat das heute Morgen auch oder heute Mittag auch angesprochen, sich bewusst sein, dass natürlich im engeren Sinne der Begriff auf Luxemburg nicht passt, auf Z gehen schon weit eher, aber das, äh, trotzdem, dass trotzdem das darin einbettbar wäre. Ich würde gerne. Im nächsten Schritt ein bisschen schauen Luxemburg und die Ermordung Luxemburgs als sozusagen Beginn auch einer gegenrevolutionären Bewegung auf die Novemberrevolution. Die Novemberrevolution wird meiner Wahrnehmung nach im, in diesem Jahr 2018-19 einerseits so viel wahrgenommen in der Bundesrepublik wie zumindest in der alten Bundesrepublik noch nie. In Kiel, in München, an ganz vielen Stellen. Das ist erstmal eine positive Geschichte. Es gibt gleichzeitig zum ersten Mal auch meiner Wahrnehmung nach mit Gauland, mit der AfD Stimmen, die sowas ganz Altes wieder rausholen, Durchstoß, Legende und eine sozusagen reaktionäre oder präfaschistische... Erzählung, Aber wie ist sozusagen unsere Bezugnahme auf diese Revolution, in der Luxemburg, an der sie am Schluss ja auch verzweifelt, in ihrem Stecken bleiben, die ja gleichzeitig bestimmte Errungenschaften fraglos durchgesetzt hat? Und was mir übrigens untergeht in vielen Erzählungen, es war eine im Wesentlichen aus der Arbeiterschaft wie unvollendet auch immer betriebene Revolution, die dann eigentlich überhaupt dem Bürgertum erstmal ermöglicht hat, so etwas wie eine bürgerliche Demokratie hinzukriegen. Ich glaube, daran sollten wir als Linke auch erinnern, ein bisschen selbstbewusst erinnern, so wie auch die proletarische oder sozialistische Frauenbewegung, für die dann ja in Deutschland vor allem Clara Zetkin steht, auch etwas erreicht hat, was ihr nicht genügte, was aber, glaube ich, die Bürgerinnen die Frauenbewegung nicht geschafft hätte. Also insofern würde ich euch bitten im nächsten Schritt, dass wir so ein bisschen von Luxemburg ausgehend, aber nicht bei ihr stehenbleibend, was ist eigentlich mit diesem äh, Deutschland und Revolution? Das ist ja jetzt nicht so ein ganz enges, harmonisches, äh, selbstverständliches Begriffspaar. Aber was aus dieser Novemberrevolution, aus dem sozialistischen Anspruch äh, dann auch von Luxemburg, was daran ist für uns heute noch relevant? Und da würde ich Dich, Daniela, du hast wie gesagt im Freitag gerade kürzlich dazu auch geschrieben, aber so eine überwölbende Frage ist ja die Frage von Demokratie und Sozialismus. Micha Brie hat gerade ein, ein neues Buch im VSA-Verlag auch unter Luxemburg neu entdecken geschrieben und auch sie hat sich mit dieser Frage schwer getan und sie nicht völlig aufgelöst bekommen. Du hast vorhin gesagt, und das ist ein Punkt, der heute schon mehrfach eine Rolle gespielt hat. Diese ganz klassischen bürgerlichen Freiheiten im guten Sinne, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit, Koalitionsfreiheit, die waren für sie gesetzt. Das ist im Vergleich zu anderen Schulen, deninistischen und anderen auf jeden Fall sehr hervorhebenswert. Aber was ist von dieser Frage Zusammenhang, Demokratie und Sozialismus? Und vielleicht verbunden damit Eigentumsfrage, weil das nun etwas ist, was du viel bearbeitet hast, was ja nicht geklappt hat 1918, 1919, waren weitreichende Versuche von Sozialisierung, Vergesellschaftung oder wie man später vielleicht gesagt hätte, Wirtschaftsdemokratie. Also wie würdest du da Luxemburg ohne einen sozialistischen Anspruch einordnen? Ja, schwierig, weil du sagst es, sie selber hat natürlich in diesen Wirren von Krieg und Nachkrieg und Revolutionen auch gesucht nach dem richtigen Weg. Ne? Äh, gerade auf dem Gründungsparteitag der KPD wurde das deutlich, wie schwierig es war, da Mehrheiten zu gewinnen. Soll man sich nun am Parlamentarismus beteiligen äh, und die Nationalversammlung nutzen, um sie eigentlich abzuschaffen und eine Art Rätedemokratie? zu ermöglichen, ein, ein Begriff, der lange überhaupt nicht mehr erwähnt wurde, aber wie ich finde, äh, im Zusammenhang mit der Revolution doch auch wieder interessant geworden ist. Es gibt Bücher und Veröffentlichungen darüber, was das eigentlich bedeutet, was eigentlich der Unterschied ist äh, zu der parlamentarischen äh, Demokratie, zu der repräsentativen und mir scheint in einem Moment, wo wir alle davon reden, dass ähm, die Demokratie im Moment unter einem Repräsentationsmisstrauen leidet, ähm, ist es gar nicht so abwegig, sich noch mal daran zu erinnern, äh, was damals eigentlich die Ziele waren und warum eigentlich nach jeder Revolution spontan immer so eine Art Rätestruktur entstanden ist. Ähm, das war nach der französischen Revolution so, das war äh, nach der englischen, das war also, wenn man so will, sogar 1989 in der DDR mit den runden Tischen haben sich ähnliche Strukturen entwickelt, das eben äh, von der Basis, äh, kleiner runder Tisch in der Gemeinde, bis zu dem zentralen oberen Gedanken und Forderungen weitergegeben wurden. Ähm, das, der eigentliche Unterschied zwischen, zwischen der Rätedemokratie und der repräsentativen besteht eigentlich in der Form des Mandats. In der Rätedemokratie ist die Anbindung an die Basis viel stärker. Man hat also ein imperatives Mandat, ein gebundenes Mandat. Das heißt, man ist viel stärker an den Wählerwillen gebunden. Rosa Luxemburg spricht von, das sind Demokratieaktionäre, die ständig vermitteln, zwischen unten und oben, damit eben dieses Gefühl von nichts zu sagen zu haben und nicht repräsentiert zu sein äh, nicht zustande kommt, weil da eine Kommunikation besteht. All das war immer nur im Ansatz da. Es ist immer sehr schnell äh, von der jeweiligen Macht äh, meist auch ziemlich gewaltsam niedergeschlagen, zusammengeschossen worden, war, war in der Münchner Räterepublik so, ähm, was immerhin geblieben sind, sind Betriebsräte aus, aus dieser Münchner Räterepublik. Also ähm, eine gewisse Erbschaft gibt es schon. Ähm, aber den Gedanken selber, und das hat übrigens Hannah Arendt, die ich als doch eine, eine Schülerin von Rosa Luxemburg bezeichnen würde, äh, sowohl in der sehr scharfen Kritik der Fehlentwicklung sozialistischer Demokratie in Richtung Stalinismus. Wir, Sie kennen alle Ihre Totalitarismus-Theorie, die übrigens hierzulande auch etwas einseitig vereinnahmt wird, denn Ihr Buch über die Revolution, das ist viel weniger bekannt. Und darin sagt sie, die bürgerliche Demokratie ist vollkommen am Ende, die Kluft zwischen oben und unten ist nicht mehr zu überbrücken und die einzige demokratische Form ist eine Räterepublik. Und sie bedauert dass also weder die Politikwissenschaft äh, noch äh, in der Kultur und Kunst, also das wirklich aufgearbeitet wurde äh, und wenn ein ganz wesentliches Anliegen von Rosa Luxemburg war ja eben immer auch politische Bildung, Aufklärung und das hat sie in, auch in einer Form gemacht, also die ich als Autorin nur bewundern kann, in einem so zupackenden Stil, auch emotional, ähm, das hat bis dahin kaum wieder jemand erreicht und äh, ähm, wenn wir uns mal überlegen, es gibt äh, heutzutage, glaube ich, in Deutschland keinen einzigen Lehrstuhl ähm, für Revolutionstheorie, also weiß ich, Marx, Luxemburg, Hannah Arendt. Äh, es gibt es nicht an der Humboldt-Uni, und so viel ich weiß, in ganz Deutschland nicht. An der Humboldt-Uni sollen jetzt, glaube ich, sechs Lehrstühle für Islamwissenschaft eingerichtet werden. Ist ja auch in Ordnung. Aber ein bisschen muss die Linke auch darauf achten, was eigentlich mit politischer Bildung in solchen Traditionen passiert. Was passiert eigentlich an unseren Volkshochschulen, die mit öffentlichen Mitteln bezahlt werden? Geht es da nicht auch hauptsächlich darum, sich selbst marktfähig zu präsentieren und solche Lehrgänge zu belegen? Oder geht es da wirklich darum, Ideengeschichte, Demokratiegeschichte äh, sich noch mal anzugucken? Wo wären Lücken von heute zu schließen? Wir, wir wollen ja über Sozialismus heute reden. Und man fragt sich natürlich, ist das nicht ein totaler Luxus in einer Zeit, wo alle Angst haben, dass es nach rechts abdriftet, dass, dass faschistoise Tendenzen stärker werden? Aber nein, du hast ja gesagt, wir sollen auch Ermutiges erwähnen und in, in dem Artikel äh, habe ich mal geguckt, wie ist denn die Diskussion eigentlich in den USA rund um Bernie Sanders, der ja auch von Revolution spricht? Also auch Macron hat von Revolution gesprochen. Der Begriff ist nun wirklich auch vereinnahmt und aufgekauft. Aber wir müssen definieren, was wir darunter verstehen. Und in diesem Kontext um Bernie Sanders gab es eine Umfrage im Umfeld der Harvard-Uni unter jungen Leuten, was sie von Sozialismus halten. Und da haben eine Mehrheit von 51 Prozent gesagt, sie sind für Sozialismus. Der Kapitalismus hat es im Stich gelassen. Nun wäre natürlich sehr die Frage, was haben sie damit gemeint. Ähm, zunächst mal, glaube ich, haben sie einfach das Gegenteil dessen gemeint, was sie jetzt erfahren. Äh, und letztlich äh, ist Sozialismus in den USA schon Herzkehr und, und also jede Art von staatlicher Wohlfahrt. Aber dennoch natürlich sehr interessant, dass, dass, diese, dass diese Ablehnung von Kapitalismus unter jungen Leuten so breit ist, dass, man, dass es sich lohnt, auch theoretisch darüber Gedanken zu machen, was bedeutet denn das? Also wo, ist, wo beginnt denn Sozialismus? Ist denn eine sozialdemokratisch geführte Marktwirtschaft? Für mich wäre das also noch nicht der Begriff, sondern für mich würde Sozialismus da beginnen, wo tatsächlich die Funktionslogik des Kapitals durchbrochen wird, nämlich die von Wachstum und Profitmaximierung zugunsten des Allgemeinwohls. Und da kommen wir dann doch sehr schnell auch zu Eigen. Ja, das ist nämlich das. Allerschwerste und da sind wir, glaube ich, in den letzten 30 Jahren auch keinen Schritt weitergekommen. Wenn an irgendeiner Ecke mal etwas aufgemacht wird, wird an einer anderen gleich wieder was eingerissen. Unterm Strich sind wir in der Frage, glaube ich, überhaupt nicht weitergekommen und müssen da wirklich genauer nachfragen. Ist das überhaupt eine Illusion? Ist Neoliberalismus überhaupt noch demokratisch abwählbar? Oder wie kann man diese Funktionslogik durchbrechen und da kommen wir, glaube ich, um, um, auch um Demokratie, um Repräsentation und um Eigentum nicht umhin. Aber ich habe jetzt schon so lange geredet, Eigentum spare ich mir vielleicht für die. Oder, oder wie, wie es gewünscht? Eigentum wäre. nehmen wir auf jeden Fall nochmal auf. Also ich glaube, <lacht> also über Sozialismus zu reden, ohne irgendwie Eigentumsfragen zu streifen, fände ich relativ schwierig. Insofern äh, und die Tatsache, dass wir zwischendurch dann sehr stark mit Wirtschaftsdemokratie operiert haben, was ich nebenbei richtig finde, aber zeigt vielleicht auch, dass wir ähm, da etwas sehr zurückhaltend waren. Insofern ist Bernie Sanders oder der Effekt, den er ausgelöst hat, aber nicht das einz eigentlich, äh, einzige Beispiel glaube ich, dafür, dass das nicht mehr Reden über Sozialismus zumindest weniger geworden ist. Das ist noch kein Aufbruch hin zum Sozialismus, aber in schon mal ein Zwischenschritt. Katja, ich würde dich bitten, auch nochmal dieser Frage der Bogen 18 Uneingelöstes vielleicht aufzugreifen, aber auch, weil mir das in der, in der Vorbereitung für unsere ganzen Aktivitäten, die wir gemacht haben, tatsächlich haben wir häufig diesen Zwischenschritt 1968 da reingeschoben, nicht zuletzt übrigens auch, weil in der alten Bundesrepublik 1968 auch die Wiederentdeckung von 1918 war. Die da eigentlich nach 1945 gar nicht mehr vorkam. Also insofern auch an dich die Frage und ich würde sie aber noch mit einer anderen tatsächlich verbinden, weil Sozialismus, äh, wir werden da weiter auch noch darauf kommen, muss ja immer auch verschiedene Emanzipationsprozesse Ebenen aufnehmen, Emanzipationsebenen, die sich auch im Widerspruch zueinander befinden können. Ich glaube, die Vorstellung, es gäbe keine Widersprüche zwischen emanzipatorischen Ansichten, die war schon vor 100 Jahren falsch, aber heute wäre sie es definitiv. Deshalb würde ich dich bitten, auch zu dieser Emanzipationsfrage vielleicht etwas zu sagen. Ja, natürlich gibt es äh, Widersprüche. Ich glaube, die große Frage ist, wie wir mit diesen Widersprüchen umgehen und ähm, ob wir sie als was begreifen, womit man dialektisch umgehen kann. Ich würde gerne auf einen Punkt zuallererst eingehen, der jetzt so im Raum stand, ähm, Zitat von Klaus, dass im engen Sinne Luxemburg nicht als Feministin gilt. Nein, das, das habe ich gesagt. Ja, ja, genau. er, er hat sie ja, so ja, und das hat ja ein bisschen was auch mit der Frage womöglich zu tun. 68 war ja auch eine Frage also eine der Frauenbewegung, ein wichtiger oder ein Datum, in dem sich die Frauenbewegung verdichtete. Ich würde ja ein Fragezeichen hinter diese These setzen. In der Tat, Luxemburg hätte sich selber wahrscheinlich nicht das Label oder das Etikett Feministin, Frauenrechtlerin angeheftet. Meine Gegenthese ist jetzt, Sie hat für den Feminismus größere Verdienste als so manche, die sich dieses Etikett angeheftet hat. Also, allein wie unerschrocken sie sich mit den Typen ihrer Zeit angelegt hat, ja? zu einer Zeit, wo das jetzt noch weniger gutiert wurde von denen. Das zweite, diese Widerständigkeit in ihrer Praxis und in ihren Schriften, also wenn sie schreibt, dass man halt das alles nicht im Studierzimmer erlernt, sondern nur auf der hohen See des politischen Lebens und dass sich deswegen die Massen in Bewegung setzen müssen, da ist da sofort was Aufbrechendes drin, wo also nicht nur Feministinnen, sondern alle unter die sich mit Unterdrückungszusammenhängen anlegen wollen, das davon lernen können. Oder wenn Sie in Ihrem Text zum, zum Massenstreik über die Psychologie eines Gewerkschafters schreibt, der erst auf Arbeitsniederlegung zum 1. Mai sich einlässt, wenn die Unterstützung für Maßregelungen gesichert ist, mit solch einem ist weder Revolution noch Massenstreik zu machen. Na, was ist denn das für eine fantastische Aufforderung zum zivilen Ungehorsam, wovon auch der Feminismus profitieren kann? Also ich will sagen, da ist einiges und ähm, nicht ohne Grund, ich selber bin ja ähm, Mitglied einer, oder was ich mit, also gehöre zu einer Schule, die sich selber als marxistische Feministinnen, feministische Marxistinnen im Werden beschreiben und für uns waren ihre Texte eine ganz wesentliche Quelle für unsere Arbeit. Also ich würde sagen, da gibt es ähm, ganz viel Gewinn. Jetzt zu der Frage, wie wir Revolution heute denken können. Ich finde, das ist eine echt schwierige Frage, weil die historischen Antworten, die wir darauf haben, die lassen sich nicht so einfach wiederholen. Also ich meine, es wäre ja schön, wir holen uns das Drehbuch, im lesen nochmal nach bei zehn Tage im Oktober oder im November, wie das so war, gucken, wie das damals in Russland war. Wir lesen, studieren, was 1968 passiert ist und versuchen das einfach nachzuspielen. Es wäre ja super einfach für uns so. Aber so funktioniert das halt nicht, weil Revolution halt immer auf dem Stand der jeweiligen Produktivkraftentwicklung stattfinden muss. Und um das mal entgegenzustellen, also was die russische Revolution, das war ja ein Ereignis, was ganz viel durchgewirbelt hat, das ließe sich ja gar nicht heute so wiederholen, weil es militärisch schon überholt ist, aber auch von Kommunikationswesen. Also ein wichtiger Punkt war in dem Plan von Trotzki, wir besetzen äh, das Telegrafenamt und äh, den Winterpalast. So, was wäre jetzt das Äquivalent heute? Wir ziehen zum Bundestag, da ist gerade niemand, also da könnt ihr nur euch nur mit zwei Pförtnern anlegen. So, da ist auch manchmal niemand, wenn der tagt oder nur wenige, die da tagen. So, ob das jetzt so viel ändern würde? Naja, na ja, Telegrafenamt, Tele, würde Telekom sagen, wir wollten sowieso gerade welche schließen, also nehmt das ruhig, ja. Also das ist so, ähm, ich will das damit nicht, damals war das total berechtigt, ich würde sagen, heute, 100 Jahre später, lässt sich das eben so nicht einfach wiederholen, das heißt, wir müssen uns jetzt echt eine eigene Birne machen, wie man das ähm, übersetzen kann, was die richtige Form ist. Schwierig, 68 war natürlich ein Aufbruch, auf, ich würde das eher dann als eine kulturelle Revolution beschreiben, die sehr wohl auch, Fragen von Eigentum und Verfügungsgewalt thematisiert hat, aber das war natürlich ein Aufbruch auf eine, aus einer Stache. Das ist heute in einer Zeit, wo nicht für jeden und nicht in jedem Dorf, aber ganz viel aufgebrochen ist und wir eher damit konfrontiert sind, dass es eine Konterrevolution von rechts gibt. Ich würde sagen, heute besteht ja schon eine wichtige linke Handlung besteht darin, die Konterrevolution, die von rechts gegen alle Errungenschaften, die im Zuge von 68 erkämpft wurden, stattfindet, da Widerstand zu halten und da erfolgreich widerständig zu sein, ist schon mal eine wichtige Sache. Also kurzum, Heute ist die Revolution nicht so einfach zu denken. Wer eine Idee hat, welchen Platz man wie besetzen muss, immer her damit. Ich habe mir das gemeinsam mit Frauen um Frieda Haug haben wir gedacht: Wie kann man heute Revolution sprechen? Wir haben dann das als Prozess der großen Aneignung für uns gefasst. Was könnte das meinen? Das meint natürlich zum einen, die Eigentumsfrage zu stellen. Das kann ganz praktisch anfangen, wie hier in Berlin, auf der Karl-Marx-Allee, wo man auf einmal irgendwie Wohnungen dem sozusagen den großen ähm, Deutschen Wohnen und Co. entzieht und sie rekommunalisiert. Das ist übrigens großartige Sache. Übrigens ist das ein Beispiel, wo wirklich mal Mieterinnenbewegung in schönster Dissidenz und eine linke Regierungsbeteiligung zusammen sich nicht gegenseitig blockiert, sondern zusammen realen Fortschritt gebracht hat und das noch an der Eigentumsfrage, da kann ich nur sagen, davon möchte ich mehr haben, super Sache war das. Eine zweite Frage, die Eigentumsfrage zu stellen, muss ich, finde ich ganz klar, müssen wir über Grund und Boden reden. Also, weil Grund und Boden, städtischer Raum, den kannst du nicht beliebig viel reproduzieren. Ähm, da steht in der Tat die Frage nach einer Bodenreform 2.0. So, das wird nicht einfach, weil alles, was man dazu bräuchte, zwei Drittel mehr und so weiter, um Sachen zu verändern. Aber ich finde, es ist unsere Aufgabe, diese Forderung stark zu machen. Und manchmal sieht man ja, Du formulierst das jahrzehntelang und alle halten dich für verrückt und dann passiert das, was eben jetzt in Berlin passiert ist, das war ja nicht so, dass am Anfang SPD und Grüne gesagt haben, ja super, wir stellen mal die Eigentumsfrage, danke liebe Linke, dass du diese tolle Idee hattest, sondern es ist gefordert worden, dann gab es einen Prozess und auf einmal gab es Umfragen, überraschenderweise, dass mehr als die Hälfte der Berliner dafür sind und dann begann ein Wettlauf. Auf einmal wollten die alle dabei sein, ja, bei diesem offensichtlich erfolgreichen Projekt und da passiert da eine Radikalisierung. Sie haben einen Prozess, das kannst du ja nicht am grünen Tisch entwickeln, das passiert und dann muss man das halt nutzen. Deswegen würde ich sagen, die Idee einer Bodenreform 2.0 müssen wir genauso immer ins Gespräch bringen und wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann mal eine Dynamik der Radikalisierung, wo auf einmal wir in Umfragen mitgeteilt bekommen, dass mehr als 50 Prozent dafür sind und dann irgendwann jeder schon von Anfang an dafür gewesen sein wollte. Dann ist man immer erfolgreich. Und dann hat der Moment der großen Aneignung für mich noch was anderes, und zwar, ich nenne es mal so eine kulturelle Aneignung. Und es geht für mich zurück auf, ja, eigentlich die Einstiegsszene von Peter Weiß, Ästhetik des Widerstandes. Also dieses dicke Buch, ja, was die gesamte linke Geschichte umfasst. Und es beginnt doch damit, dass drei junge Kommunisten nach einem harten, harten Arbeitstag im, bin ich zu laut oder zu leise? Da hinten ist es zu laut, ach so, naja. Oh, <lacht> Dass drei junge Kommunisten, die stehen da vor diesem Pergamonaltar verfolgt von den Nazis, heftigste Arbeitsbedingungen, sie gucken sich dieses, was ja wirklich auch eigentlich einer zur Macht der Unterdrücker eigentlich geschaffenes Bauobjekt war, an und versuchen es sich aber selber anzueignen und diskutieren das danach mit der Mutter, die nach einem schweren Arbeitstag in der Fabrik die Füße in einer Emailleschüssel in einem Fußbad hat. Eine großartige Szene, wo man denkt sich Kunst anzueignen, ist eben nicht nur eine Doktorfrage oder was für ein paar Spinnerte, Intellektuelle, sondern es ist auch ein zutiefst, es ist auch sozialistische Praxis. Und das heute zu machen, sich die Sachen anzueignen, könnte man dann auch auf Digitalisierung und so weiter ähm, übertragen. Das führt für mich auch dazu, zu diesem Prozess der großen Aneignung. Vielen Dank. Und danke eben für die Intervention. Es ist hier tatsächlich auch nochmal, also wir haben teilweise nicht ganz die Einschätzung vom Widerhall, aber es wäre wirklich hilfreich, wenn wir äh, ein bisschen Stille sozusagen im hinteren Teil des Raumes hätten. Danke. Ähm, ich würde bei dir auch gerne nochmal, also... Neben einer allgemeinen Stellungnahme vielleicht auch dazu, aber du hast jetzt schon den Punkt Internationalismus eingeführt und das wäre einer, den ich gerne auch gleich weiter diskutieren würde, weil 1918, 1919 war eine Revolution in Deutschland, das ist wie gesagt angesichts unserer Revolutionsgeschichte sehr viel wert, aber sie fand ja zumindest in einem europäischen Kontext statt. Ähnlich wie 1848, es waren je Revolutionen im nationalen Rahmen, aber sie hatten eine zumindest europäische und teilweise ja dann etwa auch, du hast es schon angesprochen, Zusammenbruch des Osmanischen Reiches und den Folgestaatenbildung haben sie einen größeren Kontext. Also insofern sind wir gut beraten, wie bei vielen dann auch den Schritt über Deutschland hinaus zu tun. Die Grundprämisse und da wird es jetzt, also ich freue mich sehr über die ganzen ermutigenden Beispiele, das ist ganz wunderbar, jetzt muss ich ein bisschen dagegen verstoßen. Das Ganze geht ja hervor aus einem Weltkrieg, in dem genau dieses Postulat des Internationalismus, der das Verhindern werde, grandios scheitert und nicht nur in Deutschland scheitert, sondern siegreich ist zunächst 1914 folgende die nationalistische Macht. Es ist zwar nicht richtig, dass die Arbeiterschaft davon genauso stark oder gar stärker als das Bürgertum in Deutschland erfasst war, aber wesentlich besser war es auch nicht. Und insofern ist ja, glaube ich, ein Problem was äh, das über revolution denken und über sozialismus erschwert sind oder es sind mehrere aus meiner Sicht das eine die arbeiterbewegung in der rosa luxemburg dachte und handelte war von einem tiefen fortschrittsoptimismus geprägt der ist uns an vielen stellen abhanden gekommen ich fürchte, unvermeidbar abhandengekommen. gekommen. Und der zweite Punkt war eben dieser Punkt des Zusammenbruches des Internationalismus. Gleichzeitig, das ist von dir jetzt nochmal stark gemacht worden, ist eine sozialistische Perspektive, glaube ich, nicht nur bei Rosa Luxemburg ohne internationale Perspektive nicht denkbar. Also vielleicht kannst du noch mal diesen Gedanken des Internationalismus aufgreifen und fortführen. Um. Der Gedanke des Internationalismus, wie ich gerade ja schon versucht habe zu betonen, ist ein Grundgedanke äh, für Rosa Luxemburg und ihre Auffassung einer sozialistischen Arbeiterinnen- und Arbeiterorganisation, und zwar auf globaler Ebene. Was wir, wie du gerade auch schon gesagt hast, mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges erleben, ist gerade dieses Erschütternde tatsächlich scheitern, gerade dieses Gedanken und dieser Grundvoraussetzung tatsächlich auch revolutionärer, langfristig nachhaltiger, revolutionärer Praxen, die sich dann auch tatsächlich in sozialistische Assoziationen und Gesellschaftsformationen langfristig transformieren können. Genau diesen Moment verpassen wir. Was ich betonen möchte, ist, dass das tatsächlich nicht nur für das ist umgekehrt, Das ist tatsächlich eine Grundfrage ist insgesamt für die linken sozialistischen Debatten, wie sich die Linke seit eben 100 Jahren tatsächlich, also ich kann hier aufmerksam machen auf den Kongress der Zweiten Internationalen, 18, 1904 in Amsterdam, der Stuttgarter Sozialistinnenkongress 1907 hatte nochmal eine andere tatsächlich, Konsequenz der ersten, beziehungsweise der 1904er in Amsterdam hat diese Widersprüchlichkeit der Linken, die sich national tatsächlich versteht, in ihrer Schaltung in eine traditionelle, tatsächlich nationale Antwort und in ihrer internationalistische äh, Fraktion äh, immer wieder bestätigt. Also 1904 gibt es einen Beschluss, ich habe den hier mal... Ich habe den hier mal notiert, damit ich das direkt vorlesen kann. Also es gibt eine Diskussion tatsächlich eben zur proletarischen Klassenlinie und zwar dem Imperialismus gegenüber. Sie bzw. ihr müsst euch vorstellen, dass wir uns im Zeitalter des Imperialismus 1904 befinden und drei Jahre später der Genozid, an den Herero und Namas in Südwestafrika stattfindet. Das hat alles Rosa Luxemburg damals schon gesehen. Sie hat es festgehalten und sie hat gerade vor diesem Hintergrund immer wieder betont, dass der Imperialismus eben ähm, in seiner Form zu bekämpfen ist, dass der Imperialismus oder die nationale Wende innerhalb der linken ähm, Arbeiterassoziation definitiv äh, zu bekämpfen sind, weil sie tatsächlich, und das haben wir ja dann gesehen mit dem Scheitern der Revolution und das sehen wir leider heute auch wieder, weil sie tatsächlich die Türen öffnen, so hat sie es so hat sie es genannt, ich habe das Zitat gerade nicht, sie öffnen die Türen für die Reetablierung der bürgerlichen Fraktionen und das haben sie tatsächlich nach 1918 auch getan und das ist der fatale Fehler und auf dem Kongress 1904 gibt es eben diese Diskussion zur proletarischen Klassenlinie gegenüber dem Imperialismus oder im Imperialismus und an der Stelle haben wir eine Kommission, die im zu diesem Tagesordnungspunkt betont, Einwanderung und Auswanderung, dass die negativen Wirkungen, die für das Einwanderungsland durch den Zuzug schlecht bezahlter und arbeitswilliger Elemente entstehen, die von gewissenlosen Kapitalisten herbeigelockt werden, um die eingeborenen Arbeiter durch billiges Arbeitsangebot zu unterbieten und Streikbrecher zu stellen. Der Kongress verurteilte tatsächlich, ja, also die Zweite Internationale verurteilte diese Gesetzesmaßregel welche die Auswanderung hindern oder fremde Arbeiter im Einwanderungslande ausschließen oder schlechter behandeln sollte. Allerdings sah diese Resolution den Verbot des Imports von Arbeitern. Jetzt zitiere ich rückständiger Rassen vor wie etwa Chinesen und Arbeiterinnen aus Afrika. Ja, also das sind Zitate, die wir nicht nur deutsch, sondern auch englischsprachig ähm, im Internet selbst finden, auf den üblichen bekannten Seiten und dieser historische Exkurs, der macht eben eine wiederkehrende Haltung zur Migration, ähm, Politik und zum Grenzen, also zu, zum Grenzregime, wir müssen heute vom Grenzregime sprechen, deutlich. Ähm, und sie zeigt, dass ähm, die proletarische internationale Klassenlinie tatsächlich verteidigt und aufgebaut werden muss aber dementsprechend auch natürlich ähm, von nationalen Tendenzen angegriffen und ähm, auch zum Spiele, ja, zum Spiele tatsächlich an dieser Stelle heute von Rechtspopulisten wird. Und ich glaube, dass wir nach wie vor, ich würde nach diesem historischen Exkurs versuchen, das noch mal auf heute zu übertragen. Wir haben von Demokratisierung gesprochen, wir haben von Sozialisierung, von sozialen Garantien gesprochen. Ja, ich würde sagen, wir haben tatsächlich, also ich erlebe das an meinen Studierenden, ähm, aufgewachsen in der Finanzkrise könnte oder groß oder jung erwachsen geworden in der Finanzkrise. Wir haben eine Generation, die tatsächlich es wagt, wieder von Sozialismus zu sprechen und denken können, dass soziale Garantien gestellt werden können tatsächlich. Also das war zum Beispiel in den 90ern, Anfang der 2000er Jahren gar unmöglich. An der Stelle konnte ja, in, abgesehen von den USA, wir konnten in Deutschland ja nicht von Sozialismus sprechen oder von sozialistischer, von demokratischem Sozialismus, ähm, der Antisozialismus, der Antikommunismus war, ist oder war so stark. Jetzt kommt eine neue Generation. Und wenn ich diese neue Generation tatsächlich in den Seminaren sprechen, diskutieren oder ähm, während, der, äh, ja, während ähm, politischer, aktivistischer in solchen Zusammenhängen sprechen höre, dann haben wir tatsächlich eine, eine Generation, die genau das wieder einfordert. Wenn sie das einfordern, dann spielt aber an der Stelle auch die Zusammensetzung, die Zusammensetzung der Kämpfe eine Rolle. Liebe Katja, du hast gerade davon gesprochen, dass wir eine kleine Sozialisierung in der Karl-Marx-Straße in Berlin erlebt haben, weil dort die die Enteignung der deutschen Wohnungen tatsächlich am Beispiel von zwei Häusern, und hoffentlich wird das auch weitergehen, erleben können. An der Stelle fiel mir auf, ja, die Zusammensetzung, wer hat dafür gekämpft? Wer sind die Bewohnerinnen, wer sind die Anwohnerinnen, die eben seit tatsächlich, wenn ich an Cotty und Co. und wenn ich an das Zwangsräumungsbündnis in Berlin denke, die seit zehn, fast knapp zehn Jahren dafür kämpfen, dass tatsächlich eine Bewegung von unten nach oben organisiert wird, die es schafft, unter den, Bedingungen, unter den Bedingungen der Zusammensetzung in der Nachbarschaft. Und die Bedingungen der Zusammensetzung in der Nachbarschaft, die sind divers. So, ähm, die sind ähm, divers, da leben... Migrantinnen der ersten Generation, der Gastarbeitsgeneration seit 30, 40 Jahren in Deutschland ohne deutscher Pass, manchmal mit deutschem Pass, äh, Sozialtransferleistungsbezieherinnen und Bezieher, äh, mehrheitsdeutsche Menschen, die Sozialtransfers beziehen, Akademikerinnen, die prekarisiert sind und sich keine anderen Wohnungen leisten können als eben in dem Kiez oder am Kotti und so weiter und so fort. Also die Zusammensetzung ist sehr divers und was wir tatsächlich und ähm, das ist ein Hoffnungsschimmer, das ist ein wichtiger Punkt, den man aus Links ähm, befeuern muss, also den man aus Links unterstützen muss, den man von mir aus auch ähm, tatsächlich ähm, intellektuell, aber auch praktisch politisch so in, in seiner Autonomie der Kämpfe natürlich begleiten muss, weil wir an der Stelle etwas Neues ähm, vorfinden auch seit 68 tatsächlich etwas Neues. Wir haben dort nicht politische, also vorher politisch aktivistische Menschen, die jetzt im Laufe dieser acht, äh, neun Jahre gelernt haben, was oder wie die Immobilien, Hypotheken in Berlin funktioniert haben, wie sehr das mit dem Finanzkapitalismus zusammenhängt, was der Ausverkauf der Sozialwohnungen ähm, in Berlin bedeutet, wieso sie davon betroffen sind und was das mit dem Sinken ihrer Löhne zu tun hat und wieso sie jetzt eigentlich mehr als die Hälfte ihrer, äh, ihres Gehalts für Mieten ausgeben müssen und dass das überhaupt nicht funktioniert, weil sie ja anscheinend ähm, ja, weil es nicht funktioniert. Es funktioniert einfach nicht mehr. Also die Sozialdemokratie, der Neoliberalismus ist von Karren gefahren. Und genau das kommt bei Menschen an. Und an dieser, Stelle, an dieser Stelle haben wir neue soziale Bewegungen, die divers, also die von mir aus nennen wir es multikulturell. Ja, ich mag den Begriff nicht, aber jetzt einfacher teilbar. halber, also auch von Migrantinnen und Migranten radikal Betrieben werden, beziehungsweise angetrieben werden. Migrantinnen organisieren sich dort genauso wie Aktivistinnen und Aktivistinnen. Und das ist die Zukunft. Nur das sehe ich als die Zukunft, weil wenn wir von Demokratisierung und Sozialismus sprechen, dann müssen wir auch darüber sprechen, wer sozialisiert sich, wie setzen sich die Kämpfe zusammen. Und wenn wir von den Kämpfen sprechen und einer internationalistischen Zusammensetzung der Kämpfe, dann müssen wir das Grenzregime überwinden. Und das Grenzregime ist nicht nur ein Grenzregime an den Außengrenzen Europas, mir fällt auf, wir haben keine Außengrenzen in Europa, in Europa, sondern die Außengrenzen sind nach Afrika verschoben. Das bedeutet, dass sich ein neues apartheid also in meiner Leser bedeutet das, dass sich ein neues apartheid etabliert, was die Migration, also was, den, was überhaupt das Rausgehen aus Afrika äh, und Kriegsgebieten im Nahen Osten verunmöglicht. Europäische Außengrenzen sind also in Afrika und in der Türkei angekommen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass das Grenzregime eine Maschinerie, ein, der Produktionsort von sozialer Ungleichheit ist. Das Grenzregime muss sozialisiert werden, würde ich daraus schließen. Und die Sozialisierung muss natürlich auch dementsprechend von links passieren, weil umgekehrt funktioniert Sozialismus nicht für mich. Richtig? Also wir sind bei den Kämpfen, wir müssen gucken, wo passieren Kämpfe, also auch aus einer... Tatsächlich aus einer gramschianischen Perspektive äh, können wir beobachten, dass es neue Zusammensetzungsprozesse gibt und populare Kämpfe. Gleichzeitig müssen sie auch verbunden werden mit der Frage, was passiert mit der größten Ungleichheitsmaschinerie und zwar dem Grenzregime. Und dagegen muss aus meiner, in meiner Perspektive, dagegen kann nur die Linke äh, etwas tun, wenn sie denn will. Und, äh, das fordern wir, das fordere ich tatsächlich ein, an dieser Stelle den Sozialismus ernst zu nehmen. Also ich sage noch nicht mal den internationalistischen Sozialismus, wir müssen den Sozialismus ernst nehmen. Denn der ist in seiner Grundvorausannahme nach Rosa Luxemburg immanent, von sich aus internationalistisch. Das heißt, Internationalisierung natürlich der Klassenkämpfe, Erweiterung des Terrains der Klassenkämpfe. Die Klassenkämpfe sind von Migrantinnen und Migranten immer schon auch in den Reproduktionsbereich und in die Stadt ausgeweitet worden und da müssen wir weitermachen. gäbe es jetzt viele Stellen wunderbar ein, ich mache es jetzt an der scheinbar langweiligsten. Du hast zitiert 1904, auch 1907 Bezug genommen, aber 1904. Und tatsächlich ist das ja äh, eine, eine Schlüsselfrage, Umgang mit Arbeitsmigration, das ist ja überhaupt keine neue äh, Debatte. Äh, ich will da nur zwei Dinge einführen. Ich glaube Katja, du warst es eben, die auch gesagt hat, der Umgang mit Widersprüchen. Wir haben dann immer die Zauberformel Dialektik aber tatsächlich dieser Widerspruch ist ja nicht neu und vielleicht hilft uns dann das auch manchmal in manchen Konflikten, wenn wir uns bewusst sind, mit dem aus der Geschichte lernen habe ich auch so meine Schwierigkeiten, aber dass zumindest bestimmte Debatten schon mal an bestimmten Punkten waren und da will ich nur zwei Dinge einwerfen, das eine das ist es heute auch schon genannt worden, Rosa Luxemburg nun auch mit ihrem eigenen Hintergrund, Grund als kommend aus dem Russischen Reich, als Polen, als Jüdin, die es zum Beispiel für die große Zahl polnischer Arbeiterinnen und Arbeiter, die, Deutsche, die, die Bürger des Deutschen Reiches waren, aber natürlich auch selbstverständlich viele ihrer Wahlkampfreden auf Polnisch gehalten hat, immer natürlich ausgehend von, von der Einheit in der sozialdemokratischen Bewegung. Das ist das eine vielleicht positive Beispiel. Das andere ist eine... Eine Einschätzung, wie das in der Arbeiterbewegung immer in guten und schlechten Phasen gelaufen ist. Und die Frage ist ja nicht so sehr, dass es immer Formen von auch Rassismus, von Abgrenzung Gegebenheit gegeben hat dass Feminismus keineswegs immer verinnerlicht war. Und das ist jetzt eine sehr verniedlichende Formulierung. Das alles ist, ähm, ist nicht neu, sondern der Punkt ist ja, wann gelingt es, eine überwölbende sozialistische Perspektive herzustellen, in der diese Dinge vielleicht latent da sind, aber im guten Sinne an den Rand gedrängt werden, entweder, wie du es am Beispiel wohnen beschrieben hast, du auch durch eine Art der, der gemeinsamen Erfahrung, die andere Kämpfe, aber vor allem auch Organisierung in den Mittelpunkt rückt und wann passiert das nicht. Und das hat, glaube ich, viel mit dem Aufstieg der alten und neuen Rechten zu tun. Es gibt bei Eric Hobsbawm, den man glaube ich nennen darf, wenn man über Rosa Luxemburg redet, also dem großen britischen marxistischen Historiker, so eine Einschätzung, immer dann, wenn die Arbeiterbewegung Stolz erzeugen konnte auf die eigenen Organisationen, auf das Kampfziel Überwindung des Kapitalismus, auf Verbesserung der Lebensfähigkeiten, dann waren diese latent vorhandenen Sachen marginalisiert. Wenn es aber Abwärtsbewegungen geht und wenn es etwas gibt, was ich für sehr problematisch halte, nämlich Abwertung von... Arbeitenden und Arbeitsleistungen, dann kann es sich reaktionär oder anders bahnbrechen. Worauf ich hinaus will und da würde ich dich Daniela bitten anzufangen, wenn wir über die Novemberrevolution, über die russische Revolution, über Rosa Luxemburg reden, dann ist immer ganz klar, es gibt eine Vorstellung eines historischen Subjekts, das ist die Arbeiterschaft, das ist die Arbeiterklasse. Du hast davon gesprochen, es wird nicht mehr die Erstürmung des Winterpalais, das war immer also eine marginale Geschichte, aber die macht sich natürlich für eine ähm, Ikonographie, eine Bildsprache, ja. macht sie sich besser als jetzt irgendwas Komplexeres. Aber ähm, das ist, du hast auf dem sehr wichtigen Punkt der anderen technischen oder technologischen Entwicklung. Aber was ist sozusagen unser Problem als Sozialisten, Sozialisten ist ja ein Stück weit diese alte Vorstellung, die Arbeiterklasse kommt in die Rolle, das historische Subjekt zu sein, dass das zumindest so einfach nicht mehr trägt. Also wie bringen wir all diese Gedanken von Rätedemokratie, von Emanzipationsperspektiven, wie bringen wir die mit einer anderen Akteurslandschaft, anderen Subjekten zusammen? Das ist eine offene Frage, ich habe sie bisher auch noch nicht beantwortet. Ja, offenbar muss man diese Subjekte inzwischen auch international denken, das hat ja Rosa Luxemburg auch gemacht. Ich würde es nur auch noch mal ganz deutlich sagen, also linkes Denken muss international sein, sonst ist es nicht links. Das ist ein ganz wesentlicher und unverwechselbarer Unterschied zu allen rechten Denkansätzen, dass wir uns immer bewusst sind, welche Verantwortung wir, wenn ich jetzt wir sage, meine ich mal, die, den Westen mit unserer Lebensweise eigentlich seit der Kolonialzeit haben, äh, für das, was äh, in anderen Teilen der Welt geschehen ist. Wir, wir sind einfach mit unserer Art von Neokolonialismus -Kolonial damit, dass wir es zwar nun nicht selber gemacht haben, diese bilateralen Handelsverträge, aber dass wir mit unserer Lebensweise es auch nun nicht gerade verhindern. Wir haben eine Mitverantwortung für das, was im Klima passiert, für das, was in Elend in, in Afrika passiert und deshalb ist es unsere ganz große Pflicht, Menschen, die davon betroffen sind, mit internationaler Solidarität und humanitär zu begegnen äh, und nicht einfach äh, abschieben und äh, im, im, uns nicht darum zu kümmern, was im Mittelmeer passiert. Wir haben da eine ganz direkte solidarische Verantwortung. Natürlich haben wir auch eine Verantwortung dafür, dass dieses Problem jetzt nicht hierzulande diejenigen trifft, die also sowieso auch schon prekär leben. Und insofern habe ich immer vermisst, dass so eine Art Garantie, wie die Regierung unter Merkel sie bei der Finanzkrise mal gegeben hat, dass die Konten sicher sind, dass die Regierung unter Beteiligung der Sozialdemokratie auch mal gesagt hätte, die Sozialleistungen sind sicher. Macht euch da bitte keine Sorgen, dafür werden wir sorgen. Aber das kam nicht. Sozialleistungen haben eben nicht den gleichen Wertbestand im westlichen Denken wie Geld und Besitz und Grund und Boden. Das wurde garantiert, Sozialleistungen werden nicht garantiert. Und insofern also war ich auch froh, dass durch die beiden UN-Pakte, die UNO als internationale Organisation jetzt wieder etwas in die Offensive kam und sozusagen das Heft des Handelns zumindest mit Wertsetzungen in die Hand genommen hat. Gleichzeitig war ich doch auch etwas befremdet, wenn ich in dem Flüchtlingspakt der UNO äh, sah, was dort an Methoden der Fluchtursachenbekämpfung genannt wird. Das waren nämlich genau die neoliberalen Mittel, die wir seit Jahren erleben und die eigentlich die Ursache für die Fluchtursachen sind und die werden nun wieder als Heilmittel angeboten, also private Investitionen, bilaterale Handelsverträge, Deregulierung, also all das, was, was das angerichtet hat, soll es nun wieder richten. Also da ist bei mir ein sehr großer, ich bin in weiten Teilen auch optimistisch und versuche Positives zu sehen, aber was die Beseitigung von Fluchtursachen betrifft, bin ich ziemlich pessimistisch, denn die sind systemimmanent. Und es ist ganz schwer, jenseits dieser Funktionslogik des Kapitals, Profit- und äh, Maximalprofitwachstum, äh, an diesen Fluchtursachen etwas zu ändern. Da bin ich wirklich äh, ziemlich pessimistisch, zumal die, die neoliberale Ideologie äh, eigentlich weltweit Raum gefasst hat. Also diesen Pakt haben ja über 140 Länder unterschrieben und äh, Leute, die bei der UNO sagen, äh, arbeiten, sagen mir, mach dir keine Illusionen. Wirtschaftlich ist von der UNO nicht viel zu erwarten in Richtung Revolution oder Bruch äh, mit kapitalistischer Logik. Äh, also in dem Punkt habe ich mehr Fragezeichen als Antworten und umso mehr müssen wir aber solidarisch sein mit den Menschen, die darunter leiden. Die wichtigsten Weltfragen sind national überhaupt nicht mehr zu lösen, nur international ist das Klima, ist das also Einhegung des Finanzkapitalismus, der, der ist viel weiter mit seiner Internationalisierung als, als wir in bestimmten Punkten. Äh, eben bis zu den Fragen der Fluchtursachen, da, das alles ist national überhaupt nicht mehr zu machen. Luxemburg war ja da auch ziemlich radikal. Irgendwo sagt sie mal, Nation ist Humbug. Ähm, also sicher muss man auch sehen, dass bestimmte Fragen schon auch noch auf lokaler oder nationaler Ebene möglich sind. Aber die ganz wesentlichen ähm, sind international zu lösen. Als, als kleines Gegenbeispiel noch mal zu den äh, Kommunalisierungssachen in Berlin las ich heute gerade ein, ein schönes Beispiel ähm, aus der, von der Uniklinik äh, Gießen-Marburg, die ist, äh, ist ähm, 2006 privatisiert worden für einen lächerlichen Preis von, ich glaube, 112 Millionen. Und unmittelbar nach der Privatisierung äh, begann alles, was man erwarten konnte, also wahnsinnig viel Überstunden im Personal, Entlassung von qualifizierten Personal, Einstellung von Hilfskräften, Proteste der Ärzte, dass sie nicht mehr angemessen behandeln können. Also es war fast eine Art Notstand da im Krankenhaus und dann begann also jahrelang der Versuch, es wieder zurückzuholen und jetzt gerade ist beschlossen worden, dass für über, wahrscheinlich 600 Millionen Euro. Also man darf auch nicht denken, dass es billig ist, dieses Rekommunalisieren. Das wird auch in Berlin nicht billig werden. Das wird den Steuerzahler einiges kosten. Aber ich denke, die Kosten lohnen sich. Also in Gießen hat man jetzt beschlossen, das zurückzukaufen und in eine gemeinnützige GmbH umzuwandeln und das bedeutet also, dass alles, was das Krankenhaus erwirtschaftet, von niemandem abgezogen werden kann, sondern investiert wird in Personal und Ausrüstung des Krankenhauses. Also nach vielen, vielen Jahren hat, haben Leute, die bestimmt nicht links sind, sondern Ärzte, Schwestern, einfach durch praktische Erfahrung gemerkt, wir müssen auf die Logik der Gemeinnützigkeit denken und nicht auf die des Profits und die kann man schon auch mal kommunal und national angehen, aber im großen Rahmen kann man es nur international und noch mal jetzt kurz auf die Frage des Subjekts. Ich habe gestern Abend gerade einen Vortrag von einem französischen Politologen über die Gelbwesten gehört, deren Einschätzung ja auch schwierig ist. Wie, wie links und wie, wie rechts sind sie denn nun eigentlich? Und es gibt inzwischen eine erste, noch nicht repräsentative, aber doch sehr interessante Umfrage unter den Gelbwesten selber, wie sie sich selber sehen. Und mit die interessanteste Zahl ist, dass ich glaube, 45 Prozent zum allerersten Mal im Leben überhaupt an einer Protestveranstaltung teilnehmen. Das heißt, hier konnten Menschen mobilisiert werden, die bisher politisch eher zurückhaltend waren. Und ähm, gleichzeitig äh, war klar, es ist nicht die klassische Arbeiterschaft. Die gibt es ja in ihrer Mehrheit auch nicht. Also sozial gesehen waren die meisten Angestellten und, und Kleinunternehmer, also Dienstleistung. Und das ist ja das, was heutzutage die Mehrheit der Luxemburg spricht von der arbeitenden Masse. Also die arbeitenden Masse sind die Gelbwesten schon, wenn auch nicht das klassische Proletariat, was ja äh, in dem Sinne auch nicht mehr die Mehrheit hat. Und sie selber... Sie sehen sich also von links extrem über links bis Mitte und viel weniger rechts. Das ist auch eine interessante Selbsteinschätzung. Und auch Ihre Forderungen, also Erhöhung der Kaufkraft, bessere Umverteilung, Steuersenkung. Ich will nicht sagen, dass die schon an den Nerv des Systems gehen, aber sie sind doch Forderungen nach mehr sozialer Gerechtigkeit. Also das hat mich eigentlich ermutigt gestern zu sagen, da konnten Menschen gewonnen werden, die bisher eher unpolitisch waren und die sagen bis hierher und nicht weiter, jetzt mischen wir uns ein und das strahlt ja auch auf Belgien aus, also ich, ich weiß noch nicht, wie weit das noch gehen wird, ich sehe auch ein paar Gefahren, was ähm, Infiltrationen durch, durch rechte Parolen oder auch Gewalt betrifft. Aber insgesamt fand ich das doch eher ermutigend, von diesem Subjekt gestern zu hören. Vielen Dank. Ich, ich wollte gleich ähm, bei Daniela da anknüpfen. Also in der Tat, Fluchtursachen bekämpfen, da gibt es viele kleine Schritte, die wir gehen können. Fluchtursachen nachhaltig abschaffen heißt, die kapitalistische Wirtschaftsweise überwinden. Und wenn man das so sagt, ahnt man, dass genau das äh, die Regierenden nicht meinen, wenn sie die Losung verwenden, Fluchtursachen bekämpfen. Und äh, Daniela, du hast ja auch am Anfang gesagt, wir müssen die Funktionslogik überwinden. Und ich glaube, das ist in der Tat die große Aufgabe. Wie durchbrichst du GWG-Aus Geld wird Ware, aus Ware wird noch mehr Geld? Ich habe echt... Viele kluge Leute, die das analysiert haben, gefragt. Also von Hartmut Rosa, der das ja eher lebensweltlich über Stress, wo er auch sagt, das geht am Ende auf diese Formel zurück, bis hin zu Wolf Haug, der uns Kapital einführt, gefahren. Alle können das nur beschreiben. Wege daraus sind verdammt schwierig. Und ich weiß, wir müssen optimistisch enden. Ich will noch mal einen Moment innehalten und problematisieren. Ja, auch weil wir eine gemeinsame Denkaufgabe haben. Denn ähm, wir beschreiben jetzt alle widerständige Formen. Das ist super, das ist motivierend. Aber wir wissen ja auch, dass der Kapitalismus unglaublich geschickt darin ist, was Neues, was entsteht, einzubauen. Also es ist ein bisschen im Großen wie es im Kleinen mit Silicon Valley ist. Wenn immer kleine Start-ups entstehen, die was ganz Neues machen, die vielleicht total kooperativ entstehen, irgendwann werden die eingekauft und führen am Ende dazu, dass diese großen äh, Internetkonzerne noch größer werden und mehr wachsen. Und so im Ganzen funktioniert ja die kapitalistische Produktionsweise. Also jetzt einfache moralistische Appelle Löst euch vom Profitdenken sind super. Es ist immer gut, dass man sich nicht wie ein Idiot verhält. Ja. Aber jetzt einfach zu sagen, alle, die irgendwie tätig sind auf dem Markt, sollen sich anders verhalten, kann natürlich einfach dazu führen, wenn sie dann zu edelmütigen Samaritern werden, dass einfach nur Platz frei wird, der von jemand anders besetzt wird. Das heißt, es ist nicht einfach über moralische Appelle zu lösen. Damit wollte ich jetzt nicht auffordern, unmoralisch zu sein, weil natürlich ist auch immer gut, schon die andere Praxis, die man in der neuen Gesellschaft dann selber haben will, auch immer zu üben und zu praktizieren. Insofern sind dann auch diese Halbinseln im Strom, die es gibt, Formen des solidarischen Wirtschaftens, wichtig, weil sie ermutigend sind und was haben. Und trotzdem würde ich sagen, ist Aufgabe von kritischen Köpfen, auch von der gesellschaftlichen Linken, immer auf eins, schon auf die, die Zusammenhänge zu verweisen in aller Deutlichkeit und auch in aller Nüchternheit, zu sagen, dass wir nicht nur über das Oberflächenphänomen reden, sondern über die tektonischen Verschiebungen darunter und es ist halt, die Funktionsweise ist verdammt stark und da reinzukommen, ist nicht nur eine Frage von Wollen, sondern erfordert sehr harte Auseinandersetzungen und die Kräfteverhältnisse. Ich wollte jetzt auch nicht missverstanden werden, dass ich zu pausenlosem Optimismus auffordere. Das wäre intellektuell keine angemessene Haltung und ich glaube auch Luxemburg nicht, nicht gerecht. Ich wollte nur darauf hinweisen und ich bin euch sehr dankbar, dass ihr darauf eingeht, dass wir bei allem Beschreiben einer, einer zutiefst gefährlichen Situation, möglicherweise kommt sie uns, also es kommen einem immer rückwirkende Ereignisse möglicherweise nicht so gefährlich vor, weil man sie im Nachhinein irgendwie zugeordnet hat. Aber dass wir bei all dem nach Ansatzpunkten suchen, die eben einer sozialistischen Perspektive, einer Kapitalismus überwindenden Rechnung tragen. Und da habt ihr viel genannt. Trotzdem würde ich noch mal ganz kurz bei dir nachfragen, Katja. Vor 20 Jahren, etwa knapp 20 Jahren, waren es Hart und Negri, die mit der Multitude versucht haben, so ein, ein, ein plurales wenn man polemisch wäre, könnte man auch sagen, diffuses, neues, historisches Objekt zu setzen. Also vielleicht das Objekt, das Objekt genau. Wir haben ganz viele Begriffe. Ne? Wir haben bei den Klassikern das Proletariat, dann hat man die Multitude. Bei Occupy waren es dann die 99% Prozent versus die 1%. Wir als Linke haben jetzt stark gemacht den Ansatz der verbindenden Klassenpolitik was genau das Gegenteil ist von Rosinenpickerei im Milieu. Also auch manchmal im linken Feuilleton gibt es ja so eine Debatte, dass man anfängt, einzelne Milieus zu beschreiben und dann zu ermitteln, wer jetzt wahrhaft revolutionär ist oder so oder die eigentliche Kernklientel für Linke sein soll. Das halte ich für... Also dann gab es auch so eine Sternstunde, wie ob man jetzt mehr Bier trinken muss, um näher an der Arbeiterklasse zu sein. Also wer will, darf gerne Bier trinken. Ob das jetzt einen Klassenkampf voranbringt, sei dahingestellt. Äh, man kann auch anderes trinken das sage ich jetzt nur um die Uhrzeit, um ne, Blick auf was noch am Abend kommt, ähm, also eben es genau nicht, so, also kulturelle Geschmäcklereien helfen da glaube ich nicht beim Beschreiben des Subjektes und wenn, dann muss man eher sagen, egal was die Leute gerne trinken, sie sind herzlich eingeladen mit uns, die Verhältnisse zum Tanzen zu bringen. Ähm, wie können wir es ansonsten beschreiben, wenn ich es analytisch fasse, wo man noch ein bisschen Raum hat, auszuholen, würde ich es schon immer noch wie folgt beschreiben, anknüpfend bei dem, was Marx geschrieben hat, all diejenigen, oder es braucht ein Band der Solidarität zwischen all denjenigen, die ihre Arbeitskraft, die nur ihre Arbeitskraft zum Verkauf haben und sie verkaufen müssen, um über die Runden zu kommen. Und das betrifft... Und das betrifft eben heute sowohl Erwerbslose, Solo-Selbstständige, Beschäftigte, prekarisierte Akademiker, also in dieser Spannbreite. Das würde ich beschreiben. Wenn man es, man ist ja nicht immer in so einer Situation, in Talkshows oder bei kurzen Kamerastatements, wenn man jetzt anfängt, das mit Marx zu erklären, dann man, wenn man nach zehn Sekunden Schluss ist, bisher mit einem Zitat gerade in der Mitte. Das ist übrigens auch ein echtes Problem. Also wenn man Zusammenhänge darstellen will, ja, das ist Zeitalter von Twitter und 10 Sekunden Zitaten, also die Art, wie wir kommunizieren und der dominante Form zu kommunizieren, ist wirklich gerade für Linke und für Sozialistinnen ein richtiges Problem. Es spielt eher der Reaktion in die Hände und das sage ich jetzt nicht aus Technikfeindlichkeit, sondern wir müssen über Zusammenhänge aufklären, ja, und das ist manchmal braucht man auch ein bisschen Zeit. Darüber hinaus versuche ich manchmal, das, was gemeint ist, die Leute, die wir adressieren, auch lebensweltlich zu umschreiben. Aktuell haben Bernd Trixing und ich das in einem Papier beschrieben, damit man nicht immer anfängt, so aufzuzählen, die Rentnerinnen, die Rentner, die Studierenden, die Arbeitslosen, die Metaller die, und so weiter. Das ist dann auch beim Aufzählen, dann vergisst man immer irgendjemanden. Und deswegen haben wir versucht, das in so ein Bild zu packen und sagen, Also es gibt halt viele, die, sich, die Sorgen haben, um mit ihrem Einkommen über den Monat zu kommen. Es gibt viele, die haben kein finanzielles Polster. Und es gibt viele, die sich Sorgen um die Zukunft auf diesem Planeten machen. Aus gutem Grund, denn Klimawandel und Kriege gefährden unsere aller Lebensgrundlage. Und ich würde sagen, linke Politik muss immer den Spannungsboden machen, sowohl, dass alle ohne Sorgen über den Monat kommen, als auch, dass wir alle auf dem Planeten eine Zukunft haben und es nicht gegeneinander ausspielen, sondern zusammen zu erkämpfen. Vielen Dank. Das historische Subjekt. Ja, das historische Subjekt, genau. Ähm, ich, hab, ich wühle sehr gerne in Bibliotheken und ähm, in den 50er und 60er Jahren gab es ja ähm, nicht am laufenden Bande, nicht mehr, aber immer wieder Bücher, die den Titel trugen. Äh, La classe la nouvelle classe souvrière, die neue Arbeiterklasse, aber auch auf Deutsch, dann ein kleines Bändchen, die neue Arbeiterklasse. Schaut man rein, findet man ähm, Zahlen, also ähm, tatsächlich den Versuch statistisch herauszufinden, wie die Erwerbsarbeiterschaft in Deutschland zusammengesetzt ist, unterscheidet dann, dann in Sektoren, schaut sich an, wie die unterschiedlichen Sektoren in den Gewerkschaften organisiert und verbündet sind und leitet daraus ab, wie die Chancen für den Sozialismus stehen. So, so funktioniert es nicht und deswegen waren negri bitter nötig mit dem Konzept der Multitude, um genau diesen, ähm, ich würde sogar sagen, noch den, ja, den, den Resten, den Spuren dieses Marxist-Leninistischen tatsächlich entgegen ähm, Rosa Luxemburgs äh, humanistischen Auffassungen äh, tatsächlich widersprechenden äh, Konzepten der Arbeiterinnenklasse. Arbeiterklasse, damals wurde sie ja auch nicht Arbeiterinnenklasse genannt, äh, zu widersetzen. Das heißt, hat Negris Konzept Multitude war nötig, um einen Diskurs äh, aufzubrechen und tatsächlich auch auf der Höhe der Zeit, ähm, die politischen Kämpfe auf globaler Ebene analytisch zu erfassen, kapitalismuskritisch zu erfassen. Ich äh, bin kein Fan des Konzepts der Multitude, Gleichzeitig denke ich, dass man ähm, in die Richtung denken sollte und daran festhalten sollte, um eben Zusammensetzungsprozesse ernst zu nehmen, wie sie gerade vonstatten gehen. Und deswegen gucke ich jetzt noch mal zu den äh, Jejeuner. Ähm, wir haben gerade gesagt, oder du hattest gerade gesagt, ähm, ich weiß nicht, wie ich sie einschätzen kann. Ähm, also meine, ich würde da gerne anknüpfen. Meine Einschätzung wäre tatsächlich oder meine Bewertung der Kämpfe und der Widersprüchlichkeit der Kämpfe, die würde ich eher anders fassen und zwar in einem nüchternen Rahmen, in einem beobachtenden Rahmen und ich würde mir anschauen und feststellen, dass da Kämpfe passieren. Da gibt es bittere Kämpfe um die Richtung der Protester gerade in Frankreich und zwar seit Wochen gibt es die bitteren Kämpfen. Ja, also wer übernimmt jetzt die politische Richtung, es gibt nicht nur migrantische, also es gibt nicht nur antirassistische Gruppen, die dort kämpfen, sondern es gibt auch globale Ansätze, die sich dort in Frankreich auf die Straßen mischen und versuchen transnationale Bezüge herzustellen und das Regime, das faschistoide Regime in der Türkei kritisieren. Ja, also diese Bezüge haben wir alle und ich würde deswegen ganz nüchtern sagen, gut, wir beobachten das und wir stellen fest, es gibt heftigste Auseinandersetzung darum. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, der ist jetzt nicht besonders optimistisch, aber ich nehme den jetzt mal, ich wende ihn optimistisch oder versuche ihn optimistisch zu wenden und ähm, sage, ja, über Revolution zu sprechen ist heute schwierig. In Rojava und Kobani allerdings nicht. Dort ist eine Revolution vonstatten gegangen. Das heißt, wir müssen dort auch wieder den internationalen Blick wagen. Diese Revolution in Rojava steht massivst unter Gefahr. Richtig, es ist eine feministische Revolution, das heißt, es ist eigentlich gar nicht ähm, auch so unmöglich, heutzutage von Revolution zu sprechen, wenn wir den Winkel öffnen. Und ähm, das sollten wir heutzutage tun, denn die Rechten haben den Winkel geöffnet und bauen sich tatsächlich auch transnational von rechts auf. So, Das heißt für mich noch etwas, dass wir nämlich tatsächlich den Antifaschismus, sehr ernst nehmen sollten heutzutage ja? und tatsächlich ernst nehmen sollten, dass der Finanz, das, oder das, die aktuelle finanzdominierte Akkumulationsphase es tatsächlich geschafft hat, Krisen räumlich zu verschieben, immer wieder zu verschieben. Also wir erleben gerade die Verschiebung in die Semiperipherie, die Hypothekenkrise, die wir äh, 2008 in Europa durchlebt haben, und von der man jetzt sprechen kann, sie ist in die Semiperipherie, also in die Türkei gedriftet und wir wissen nicht, wie die politische Bearbeitung bzw. wir können ahnen, wie die politische Bearbeitung in der Türkei vonstatten gehen wird und zwar im Krieg, der wird seit Jahren aufgebaut. Ja, also nicht nur in einem Autoritarismus, sondern tatsächlich in kriegerischen Auseinandersetzungen, so würde es Rosa Luxemburg tatsächlich auch analysieren wahrscheinlich. Also Antifaschismus ernst nehmen, ja, und um diesen Antifaschismus ernst zu nehmen, würde ich sagen, sind wir wiederum nüchtern, ganz nüchtern und suchen nicht nach Subjekten, ähm, sondern schauen, welche Kämpfe sind vorhanden und es sind Kämpfe vorhanden. Interessanterweise gab es noch nie so viele Volksabstimmungen, trotz Neoliberalismus. Das bedeutet, selbst der Neoliberalismus ist nicht Stromlinienförmig, eindimensional. Es gibt also auf lokaler, städtischer Ebene, tatsächlich eher auf städtischer Ebene im Gegensatz zur bundesweiten, nationalen Auseinandersetzung und ja, es hat natürlich mit den Kräfteverhältnissen zu tun, aber es gibt diese Kämpfe und es gibt interessanterweise trotz neoliberaler Deregulierung Möglichkeiten eben, ja, Möglichkeiten von unten nach oben bestimmte Verhältnisse in Frage zu stellen, ja, Privatisierungsverhältnisse in Frage zu stellen. So, ansetzen. Genau da ansetzen, sprich Allianzen schmieden, also nicht nach Subjekten suchen, natürlich nicht, wir sind vernünftig, das machen wir nicht mehr, wir müssen Allianzen schmieden und für diese Allianzen sind die nötigen kämpfenden Kollektive vorhanden, die muss man natürlich weiterhin unterstützen, beziehungsweise die muss man irgendwie in eine konstruktive Allianz bündeln, sodass daraus auch noch mehr, also eine tragfähige gesellschaftliche Linke entstehen kann, weil wir leiden doch gerade daran, dass es keine gesellschaftliche Linke, es gibt eine Linke, groß klein geschrieben, aber es gibt keine gesellschaftliche Linke und ich finde die Aufgabe der großen Linken wäre es, eine gesellschaftliche Linke mit zu unterstützen. Ähm ja, also es gibt noch viele Punkte. Ja, Selbsterfindung, genau, also ich habe nochmal, also beim Punkt Arbeiterinnenklasse, ja, also es gibt dieses schöne Buch von Michael Wester, äh, der damals E.P. Thompson und die, ne, e. Thompson ähm, Cultural Studies Mitbegründer, großer Humanist, großer Antistalinist und der Mitbegründer tatsächlich der New Left in äh, UK, ja, so und in, in diesen Ausland und in Thompsons Auseinandersetzungsprozess mit dem Konzept der Arbeiterinnenklasse geht es darum zu sagen, ja, Arbeiterinnenklasse wird eben nicht von oben nach unten vorgegeben, sondern es geht um Selbsterfindungsprozesse. Und da kommst du, Katja, mit deinem ähm, schönen Beispiel von gerade, dass es ja auch um äh, Humanismus geht, dass es um kulturelle, ähm, Aneignung geht und dass auch das eine sozialistische Praxis ist. Ich glaube, das müssen wir, also diese Aspekte müssen wir genauso ernst nehmen, dass Sachen nämlich im Prozess entstehen, also in kämpferischen Prozessen und Auseinandersetzungen innerhalb der Kämpfer. Von daher vielleicht doch optimistisch, aber auf jeden Fall ein Punkt von mir. Vielen Dank. Hier ganz kurze Schlussbemerkung. Das eine, Rosa Luxemburg, ist angesprochen worden mit ihrem sehr breiten internationalen Blick. Du hast die Jungtürken Osmanisches Reich angesprochen. Wir werden kritisiert, dass wir immer nur von Rosa Luxemburg und weniger von Karl Liebknecht reden. Das hat Gründe, aber zur Ehrenrettung von Karl Liebknecht gesagt, er war einer der Allerersten, der den Genozid an den Armeniern in Deutschland äh, im, im, während des Ersten Weltkrieges thematisiert hat bei dem das Deutsche Reich ja äh, eine zumindest indirekte, auf jeden Fall wissende und tolerierende Rolle gespielt hat. Also das vielleicht in diesem Zusammenhang auch an, an Ihren Bündnispartner, der eben auch am 15. Januar ermordet wurde, als ersten Punkt. Der zweite Punkt, ähm, wenn wir diese Novemberrevolution, so unvollkommen sie auch war, einschätzen, jetzt ein bisschen dann doch gesagt, die sozialistische Bewegung hat den Job der bürgerlichen Klasse gemacht und das gemacht, was die nicht hinbekommen hat. Dann sollten wir auch mitnehmen, du hast Antifaschismus gesagt, ihr habt auch von, von Bedrohungen gesprochen, dass wir natürlich auch ein Interesse haben, so rudimentär viele parlamentarisch-bürgerliche Demokratien noch sind, das zu verteidigen wenn auch Teile des Bürgertums es nicht tun, Teile, glaube ich, werden es tun, denn ich glaube, an manchen Stellen reicht es nicht mehr, von Rechtspopulismus zu reden, da reden wir schon von was anderem. Der dritte Punkt ist, dass wir stark diesen Punkt betont haben, Sozialismus international zu denken. Das muss nicht notwendigerweise antinational sein. Viele Kämpfe, Koloniale, bis hin, du hast war angesprochen, definieren sich durchaus auch in solchen Rahmen, aber die Perspektive der Organ Organisierung muss international sein, wäre für mich so ein Ergebnis mitzunehmen und ein letztes vielleicht nur damit wir auch die Wechselwirkung sehen. Wir haben 100 Jahre Novemberrevolution in Deutschland oder auch die europäischen Revolutionsereignisse. Wir sind aber auch gerade in einem Zyklus, wo vor 40 Jahren unglaublich viel passiert ist in anderen Ländern. Wir haben die iranische Revolution, sicher nicht das Beispiel, auf das wir uns positiv unbedingt beziehen. Aber was deutlich macht, da hat sich eine Welt stark verändert. Wir haben den Militärputsch in der Türkei, dann 1980, auch bald 40 Jahre her. Wir haben die Afghanistan-Situation. Also das war vor 40 Jahren auch noch mal so eine, eine Zeitenverschiebung. Und es wäre vielleicht gut, wenn wir uns aber auch positiv Revolutionsbeispiele anderer Regionen, ich sag mal Irak 1958 oder das vom Westen abgewirkte iranische Experiment bis 1953, was nicht unbedingt ein sozialistisches war, aber zumindest Elemente davon hatte. Also Sozialismus hat auch immer wieder Revolutionsansätze in anderen Teilen der Welt hervorgebracht. Ganz herzlichen Dank an euch drei für die Diskussion. Und ich wünsche, nein, ich habe jetzt die freudige Pflicht, an die Übergangsmoderation abzugeben, die den fünften Teil ankündigt. Also herzlichen Dank. Ich möchte an dieser Stelle sagen, dass ich noch nie so, selten so überzeugt war von diesem traditionellen Instrument der Podiumsdiskussion. <lacht> Wie ich in diese Form, vielen Dank für eure wirklich scharfe, genaue und äh, ermutigende Diskussion nochmal an Katja Kipping, an Sharon Türkman und an Daniela Daniel. Ja. Das war, war toll, glaube ich. Und ich glaube, wir konnten auch alle was mitnehmen, um jetzt wieder nach sieben Stunden Rosa Luxemburg nach verschiedensten Formen beginnen mit einer Podiumsdiskussion Daniela, du willst gehen. Also, Bleib, ich gucke dich so ermutigend an. Bleib noch hier.